Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu und wir spielen weiter. Wir gehen diesmal die Treppe hoch, die Leiter. Ähm, und rennen fast in den super rein. Ja, das Video hat endlich geklappt. Ich habe noch ganz kurz gewartet, ja ich weiß, aber da tun wir jetzt nicht mal so lang. Wir haben schon irgendwie die Hälfte geschafft fast. Geht schon. Ähm. Ja, das Video hat endlich geklappt. Ich habe letztes Mal ja gesagt, dass ich irgendwie ein Problem gehabt mit YouTube, aber ich glaube, das war mal wieder ein temporärer Bug. Ich habe es jetzt neu hochgeladen und es klappt. Das heißt, ich bearbeite es nachher noch, dass die Folgen kommen, weil das Problem ist, ich komme wieder mal irgendwie nicht dazu, alles vorzubereiten und so. Also ich komme dazu, aber ich verkack's irgendwie immer. Gut, uh, der macht weh. Jawohl, well, GG. Ich habe es mir noch gedacht. Ich gebe Bibo jetzt kein Wiederbelebungsding gleich, sondern nachher erst nach dem Kampf. Genau, dich will ich haben. <lacht> oh, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Ich finde das übrigens mega toll. Ich habe ja mein Handy hier so in dieser Hülle drin. So, Das ist diese abnehmbare Hülle. Die kann man hier aufmachen an der Seite. Die ist so wasserdicht. Und da hinten war das, das Glas. Das hat so ein Apple-Logo drauf. Und ich habe da einfach dieses Pikachu hingeklebt. Das war so ein Bild von, äh, es gab immer so ein Screensaver-Ding, wo äh, Pokémon wie Pikachu und, glaube ich, Shigi habe ich gesehen, wie an eine Glasscheibe gedrückt sind, so im Stil von, sie sind in einem Handy gefangen. Und ich habe mir das Pikachu-Bild einfach ausgedrückt, ausges ausgedruckt, ausgeschnitten und da hinten hingeklatscht. Ich finde das voll süß. <lacht> und immer, wenn ich so auf mein Handy gucke, jetzt da drüben, weil ich habe es extra äh, verkehrt herum herumgelegt, dass ich den Bildschirm nicht sehe, dann streit mich immer so ein Pikachu an, das so an die Scheibe gedrückt ist. Ich finde das voll toll. Ich dachte, ich sag das mal so. Weil das liegt dann die ganze Zeit so da. Dann hast du die ganze Zeit dieses Pikachu da so vor dir. Dass man jetzt das nicht sieht. Nicht wieder. Ja, dann liegt das die ganze Zeit so da und lacht. Ja, voll cool. Also, ich hab Freude dran. Ähm, ich schmeiß weiterhin Superbälle, nicht Pokebälle. Jawohl, das wollte ich sehen. So geht das. Und ich muss ganz kurz auf die Zeit. Okay, die F-Tasten machen anscheinend nichts in Elgato, das ist gut. Kurz auf die Zeit umstellen, ich mache heute bis halb neun, Da muss ich noch die Folge nachbearbeiten kurz. Deswegen, Ah, ich habe vergessen, mein Biber wieder zu beleben, Gott verdammt. Komm, komm, Fang Serie 2, ah ja, seht ihr. Ähm, ich glaube mit 11, 15 und 31 werden die Resette jeweils, die, die Shiny-Chancen. Und die IFA-Werte. Eben nicht, dass ich jetzt mache, Macho Mai also unbedingt will. Ich werde es auch nicht trainen aktuell. Ja, kann sein. Theoretisch könnte ich mir auch jede Endentwicklung einfach einmal machen. So ist perfekt. Soweit ich kann halt. Wenn ich zu viel Zeit habe, mache ich das vielleicht sogar. <lacht> ich guck mal. Wenn ich wirklich zu viel Zeit und keine Hobbys habe, dann mache ich das vielleicht sogar. Umgekehrt. Zu viel Zeit und keine Hobbys. Ich sag komisches Zeug, heute. Okay. Äh, äh, äh, Schillock geht rein. Bibolei ist wirklich in dieser Höhle, aber ich möchte ihn halt als Aktives haben, um äh, die EP zu bekommen als aktives Pokémon. Und aktive Pokémon haben mit der Zeit ja eine erhöhte EP aus irgendeinem Grund. ist, glaube ich, das Freundschaftssystem, das da noch mitzählt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Freundschaftswerte angucken kann. Es gibt da wie immer diese Typen, die mit dir reden und sagen, ja, dein Pisa Samen hat dich gar nicht gern oder, oh, es liebt dich über alles. Nicht so extrem, aber ja, gibt's. Und die sorgen normalerweise dafür, dass man weiß, wann es Max ist, weil der Maximalwert der Freundschaft hat einen spezifischen Text. Dann weiß man ja wohl, das ist jetzt Max und voll cool und so. Und wenn es nie stirbt und immer an Kämpfen teilnimmt. vor allem Arena-Kämpfe geben mehr Freundschaft, weil die wichtige Kämpfe sind. Lia-Kämpfe auch äh, auf die Bank setzen gibt minus, tauschen resettet alles auf Null. Nein, auf dem Basiswert glaube ich 55 ist der Basiswert oder so. Äh, irgendwie sowas. Maximum ist glaube 210. Bin mir nicht mal sicher. Aber auf jeden Fall Reset tauschen. Bank macht einfach alles wieder null. Also schlechter, weil es ist auf die Bank gekommen. Sterben wird verschlechtern. Ich nehme noch ein Rihorn. Kann man auf Rihorn eigentlich reiten? Ich weiß, dass man auf Onyx reiten kann. Das sieht mega lustig aus, das machen wir nachher mal kurz. Das habe ich letzte Folge voll vergessen, wenn ich schon einen Onyx habe. Man konnte hier ja ein XY. nicht in XY. Doch, XY. XY konnte man auf Rihorn reiten. Aber nur an spezifischen Orten und vor deinem eigenen Haus und nicht aus dem Dorf raus. Und dann konnte man nicht überall absteigen, sondern man musste wieder auf diesem langsamen Rihorn zurück vor dein Haus es da absetzen. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran, okay? Ich kann die nicht von hier aus auf... Okay, ich dachte, man kann sie von hier aus aus dem Pokéball holen, aber anscheinend nicht. Außer also Pikachu, weil Pikachu immer da ist, halt, ja. Interessant. Ich heile mal ganz kurz mein Team ein bisschen durch, sehe ich gerade. Medizintasche, Tasche, ein Supertrank für ihn. Und für ihn. Du heißt ein bisschen zu viel, ne? 30 nur, okay. Das geht sogar. Das mache ich direkt mal auf Bibo. Ja, komm, Schüler kriegt noch einen super Trank. Scheiß drauf. So, los geht's. Na, hm, alles klar. Äh, ne, ich glaube, ich suche mir einfach mal 6 aus, die ich machen möchte, weil wegen... Team und so, dann könnten wir battlen mit anderen Leuten, ich weiß, Andi hat zum Beispiel das Spiel auch, das ist mit, mit dem habe ich mal Pokémon TCG Online gespielt, ein bisschen äh, der hat das Spiel nämlich auch da könnten wir dann richtige Battles machen und so, aber ich weiß nicht, ob das wirklich interessant ist, aber mal gucken äh. ha Was ich gut finde, das muss ich sagen, das hat mich an Mond gestört, das war, dass man die Typen-Effektivität typen sofort immer gesehen hat. Man musste nichts überlegen, sondern ich habe einmal gegen ein Kampf-Pokémon gekämpft. Ich sehe jetzt einfach mal alle typen -Vor Nachteile von jedem gegnerischen Kampf-Pokémon. Fuck you. Und das fand ich ein bisschen lame. Oh, ich habe ja Durchbruch noch zum Lernen, stimmt, habe ich voll vergessen. Ich guck mal, ob ich die überhaupt beibringen möchte. Ähm, das war dann ein bisschen lame. Killer. Übrigens würde ich auch die Pokémon, die ich im Storyteam habe, also auch Bibor, Bisasam und so, nochmal neu züchten lassen. Weil, wobei, Bisasam und so sind dann halt mega schwer zum Trainen. Ich weiß nicht, ob ich die nicht auslasse. Guck ich mal. Uh, wir hatten, du hast ein niedriges Level. Ich schmeiß dich mal rein. Wow, er schreit. Aquaknarre. <lacht> ich liebe das wie eine von mir so One-Hit. Immer. Wegen so einem Wassertropfen, der da ein bisschen runterfällt. So, der Roland ist tot. Sorry, Roland. Da waren wir mal anfangen. Dann sind wir jetzt hier. Okay, wir quatschen. Ja, komm. Scheiß drauf. Der ist ein Pokédex. Wie cool, darauf hätte ich auch total Lust. Tja, Pech gehabt. Eigentlich würde ich sagen, ich bin im Vorteil. Das Problem ist, dass er Pflanze und Gift ist. Und mit Giftattacken kann ich hier also nicht viel ausrichten. Und der Gifttyp gleicht den Käfertypen auch wieder aus. Die Kombi mit Bisa Knosp ist recht gut gemacht, zum Glück. Leider. Eigentlich, aber ja. Natürlich hat der Gifttyp auch Nachteile, das ist ganz klar weil er dir noch mehr andere Typen öffnet, aber im Allgemeinen finde ich den Gift-Pflanze-Kombi-Typen von Bisa Knosp recht gut gemixt. Glutex hat ein mega gutes Wesen eigentlich. Das wäre sogar ein gutes Glute Gluak, wenn es nicht äh, die Werte nicht so gut verteilt hätte. Ich guck mal kurz mit dem Richter noch mal rein. Ich glaube, das ist nicht so, so gut gewesen, das Glumanda. Wobei es von diesem Typen da kam, der dir Minimum 3, glaube ich, gegeben hat auch. Ja, du bist zu neidisch, du bist zu arm. Tja, Pech gehabt, gibt ja. ja gut, haben wir das auch schon geklärt. Ich gucke mal ganz kurz rein hier. Wenn ich gezüchtete Pokémon habe, weiß ich nicht, ob ich mein Storyteam behalte. Eigentlich behalte ich mein Storyteam immer, wegen weil ich es kann. Ja, zwei gute und ein Sensationelles ist glaube ich, dabei normalerweise. Genau, zwei fantastisch, drei, drei gut, ein sensationell ist hier und hier auch. Gibt ein 3 Sterne Rating. Hier ist so meh. Das Problem bei Bibo ist hier, dass sein Spezialangriff höher ist als sein Angriff und Bibo ist ein Physical Fighter. Und er hat ein Minus durchs Wesen auf dem Physical. Bibo ist mega kacke eigentlich. <lacht> der ist okay, der hat beide Angriffswerte, so meh. Spezialangriff ein bisschen höher, was bei einem Pflanzentypen eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Der ist eigentlich mega scheiße, weil er einfach alles scheiße hat. Der ist okay, weil Wasser ist auch sehr viel mit Spezialangriff zu tun. Defensiv ist er auch gut. Und Pikachu ist natürlich ein 6er Plus, das ist ganz klar gewesen. Das weiß man. Also, man hat nicht so gut. Ich habe nicht so ein gutes Team, muss ich sagen, merke ich. Von, vom Wesen, also von der Verteilung her mit dem Richter und allem. Da habe ich ein bisschen Pech gehabt. Oh, zwei Rion. Oh, uh, nein. Das heißt, und chainung würde hier ganz einfach gehen. Pikachu schlägt hier nicht aus. Ich weiß, dass hier unten nichts ist. Ich wollte nur gucken, ob Pikachu ausschlägt. Keine Sorge. Wir müssen jetzt da nach oben links. Die Tür ist ganz, ganz oben links. Da, wo ich eigentlich den Kopf habe. Kannst du einfach Zweige am Wegesrand abknicken? Okay. Und wenn das jeder macht, dann hast du überall abgeknickte Zweige und weißt nicht mehr, wodurch. Ich habe vergessen, Beleber einzusetzen, ne? Genau. Aber hier kann ich mit einem Typengleichheit ein bisschen Zeit schinden, indem ich dieser b bor eher belebe zuerst. Feuerfänger wäre jetzt mega Liebe gewesen. So, ja, ich kriege kein Damage und meine Attack steigt, aber ich habe ja keine Typen, keine, äh, keine, keine, keine, keine, ja, genau. Keine Fähigkeiten. Ich weiß nicht, let's go ist eigentlich ganz okay, ich mag das Spiel immer noch, aber das mit den Wesen ist eher äh, nicht Wesen, Fähigkeiten stört mich ein bisschen. Und getragene Items sind dann halt auch schade, weil die haben noch ein interessantes, auch eine interessante Auswirkung gehabt auf die ähm, Pokémon-Kämpfer, weil man nicht erwarten konnte, jedes Mal so, hm, was spielt er jetzt? Uh, was hat er jetzt drin? Muss ich da aufpassen, spielt er ein Live Orb mit Magieschild und so? Man konnte recht asoziale Kombis machen. Life Orb im Magieschild ist mega cool. Weil Life Orb sagt, deine Attacken sind stärker, um glaube ich 20 oder 30 Punkte. Aber du verlierst jede Runde ein 16. oder 8. Deines Lebens. Und Magieschild sagt, du kriegst keinen Schaden außer von direkten Treffern. Also von normalen Attacken. Gift, Brand, alles schadet dir nichts. Life Orb schadet dir also nicht, aber stärke dich trotzdem das war halt so eine interessante Kombi, um stark zu sein, ohne Schaden zu haben. Ich fand das interessant, ja. Aber eben, das gibt's nicht. Komm, komm. Ein Sternenstaub. Oh, das ist, glaube ich, Geld wert einfach nur. Oder hat das einen bestimmten... Ich habe immer Probleme mit so Items zu verkaufen, weil ich nie weiß, geben die jetzt etwas geringen Wert ein Autogramm. Achso, vom Major Bob. Stimmt ja, wir haben einen Autogramm gekriegt. Den brauchen wir, zum äh, einen Wert zu pushen. Wenn ich Goldkronkorken farmen könnte, wäre das mega easy. Da müssten wir nicht so extrem chainen, natürlich. Ich muss mal gucken. Dig da! Ich hab' Bibo den. Mann, come on! Ähm, um, wir nehmen was anderes. Schillok. Wobei Schaufler, nachdem er Schaufler gemacht hat, wäre natürlich auch mega lustig. So habe ich mal eine Pizza gewonnen. Das war eigentlich ganz lustig. Ich mache mal einen Routenschlag, weil ich eh schneller bin. Ich bin nicht schneller, what the fuck. Stick das so schnell? Interessant. Ah ja, übrigens, mein Pikachu kann ich natürlich pushen, weil Pikachu Pikachu ist. Das ist eh drin. Ähm, wo war ich gerade? Ich hab's voll vergessen, was ich sagen wollte. Das blöde Dick, der hat mich gerade verwirrt. Okay, ich muss austacken. Aber in Pikachu, weil Pikachu alle sechs Werte eh schon voll hat, das müsste ich nicht trainieren oder so. Das kann ich eigentlich reinpushen, weil Pikachu ein perfektes Pokémon ist von Anfang an, weil es das Haupt-Pokémon dieses Spiels ist. Bei der, anderen, bei der anderen Reihe ist Evoli genau gleich aufgebaut. Man kann es allerdings nicht entwickeln. Das heißt, es wird nicht ganz so stark wie ein Reitschuh sein auf 6-Werten oder 5-Werten. Weil normalerweise entscheidet man sich ja auf 5 statt 6 wegen dem Angriffswert, weil das nicht so wichtig ist, dass beide Angriffswerte voll sind. Eigentlich. Und das macht es um einiges einfacher, um zu züchten. Ciao. Ah. Ganz schlecht. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich schmeiß Pikachu komm. Ah, doch ich schmeiß Pikachu. rein. Äh, ja, eben Pikachu hat sechs Werte theoretisch kann ich dem da einfach die Bombos verteilen, bis er vollgestopft ist, dass der alles plus hat auf Maximum, dann habe ich halt noch mehr OP Pikachu, also mein OP Pikachu, aber ist egal. Weil eben auch Evoli hat halt diesen Push, äh, diesen Push, kann aber nicht zu Flamara, Aquan oder Blitzer werden. Uh. Hat Donnerblitz eine volle Genauigkeit? Jawohl, das heißt Donner Schock fällt raus. Weil mit Donnerblitz kann ich dann genau aufräumen und Donner hat halt nicht so viel Genauigkeit. Kann aber im richtigen Moment auch wehtun, vor allem wenn es regnet. Wenn es regnet, hat Donner eine 100%-Genauigkeit. Das finde ich voll cool, wenn man Regentanz benutzt, kann man mit Donner und Orkan immer treffen. Wir müssen da oben links, da man sieht, dank mir die Treppe nicht. Da oben links, ganz klein, das ist eine Treppe. Ja, da müssen wir hin. Dann geht es noch einmal nach links und dann sind wir draußen oder so. Auf jeden Fall sind wir gleich draußen dann eigentlich. Also wir sind halt auch wieder zwei bis drei Folgen in dieser Hülle gewesen. Ist nicht so optimal, aber ist egal, wir müssen das halt auch mal machen. Autsch, Autsch, Autsch, Autsch. Das reicht eh nicht. Ich habe voll nicht mehr im Kopf gehabt, wie viel Leben ich eigentlich hatte. Äh, welches Level ist? Auch. Ich habe gar nichts mehr im Kopf gehabt. Fuck, ich bin tot. Oh, ich habe überlebt. So gut. Shiloh Level 7. Oh, bist durch Shiloh ist natürlich super, auch wenn er nicht so... Ich schmeiß Routenschlag raus. Ja, dieses Schilluk ist schon recht aggressiv auf Angriff. Mit Turtok Schädelwurm und so zu spielen ist auch ganz cool eigentlich. Ja gut, jetzt ist einfach mein halbes Team tot, ne? Ich schmeiß noch dieser Knosp in den Ring. Das kriegen wir hin, ohne Problem. Zuerst mal gehst du schlafen. Ich finde es voll gut, dass die Animation jetzt wirklich auch die Augen zu hat. Das ist ein kleines Detail, das eigentlich noch recht gut wichtig ist, so gesehen. So, jetzt pflanzen wir den an. Und ich glaube jetzt mit Bodycheck verliere ich Leben. Das heißt, ich kann Bodycheck ein bisschen aggressiver spielen oder Bodyslam. Eins von beiden zieht mir Leben ab, wenn ich es benutze wegen Rückschlag, Rückstoß. Ja, genau die. Weil ich mache ihm Schaden, verletze mich und er heilt mich wieder. Das Ist voll gut. Wobei ich glaube, er heilt mich nicht so viel, wie ich mich selber verletze. Nicht ganz. Aber ist okay. Jawohl. Genau das wollte ich haben. Ja, mega Pech, ne? Hat so ein rotes Auge. Okay. Hier oben ist Pikachu? Nix. Okay, wow, wow, wow, ein Riesen-Georock. Hier unten ist ein Item. Oh, das ist ein Onyx. Ich will das Onyx eigentlich haben. Aber irgendwie lohnt es sich. Du bist mich in Machol reingelaufen. Ja gut, Onyx gibt halt, glaube ich, viel EP, wenn man den fängt. Georock zwar auch, weil es eine Weiterentwicklung ist, das zählt nochmal ein bisschen mehr dann. Das weiß ich gerade so. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil normalerweise ist das so. Stärkebonbon plus plus. Brauche ich nicht. Top. Ciao. Ja, ich glaube, ich pfeffer das mal gleich alles in Pikachu rein noch, aber nicht jetzt. Boah, komm, der Kreis war voll. Das war im Kreis drin. Ich mag das im Kreis nicht so. Muss ein bisschen mehr warten. Jetzt. Fast. Okay. Aber auf jeden Fall so in etwa. Ja, das war wieder... Ah oh man, das habe ich nie. Ja, endlich mal ein Onyx mit dem guten oder großartigen. Ich habe irgendwas im Auge. Voll komisch. Jawohl. So, komm, hab ich einen guten Ball gemacht. Bleibt da drin. Erfolgreiche Fang, guter Wurf, Wurftechnik, ein Onyx-Bonbon. Wenn es ein gutes Onyx wäre, würde ich es gleich behalten. Das ist einfach klein. L heißt, ich habe das Maximum erreicht bei der Größe. Voll cool. und Tschüss. Ah, viel zu schwach. Du darfst mir jetzt einfach nicht abhauen, bitte. Ja oder ab. So eine Sau. Ich kann so nicht zielen. Ich kann hier nicht zielen. Das ist wirklich mühsam. Nein, ich will wissen, wie mein Bildschirm dreht. Handheld ist viel einfacher, weil man wirklich auch diesen verdammten Bildschirm hat. Geht um! Ich treffe doch so nichts, verdammt nochmal. Dieses verdammte Drecksspiel. Ah, sorry, das Fangen ist wirklich für den Arsch so. Handheld geht wenigstens, da kann man was machen, aber so ist echt für den Arsch, hallo. Ah, schade, da geht mir keine jetzt. Handheld hat wenigstens ein gutes Fangsystem. Es macht Sinn. Man kann sich umgucken und die verdammten Pokémon bleiben auch da. Okay, ich hält hier und schmeiß einfach mal gerade rüber und es trifft trotzdem nicht. War so klar. Läuft ja, war zu schwach. Großartig, okay. Komm jetzt, bleib hier. Yes! Eigentlich ist es nicht so gut, aber ja. Gib nicht mal so viel EP. Aber das Fangsystem im Handheld ist so gut, weil man wirklich einfach, ich suche dich, ich bewege mich, ich sehe dich, ich kann dich in die Mitte nehmen, wie ich will. Und hier muss ich wirklich gucken, wie ich diesen Controller schmeißen muss. Damit ich irgendwas fangen kann. Ja, komm, frisst mich noch mal X. Ich probiere mal was, schmeiß dem ich schmeiße ihm das... Ich habe 10 Hyperbälle. Fast. Da war ein bisschen zu hoch für einen Kreis. Ja, da ist zu nah, zu schnell, zu nah. Fuck you! Bitte? Oh, der mag mich nicht. Ich behalte die Hyperbälle noch für spezielle Pokémon. So für Sichlor, vielleicht, Kangama vielleicht. Ich muss mal gucken, weil ich weiß gar noch nicht. Die sind auch wild anzutreffen eigentlich. Sichlor zumindest, Kangama in meiner Version glaube ich nicht. 1,3-fach, okay. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder über 26 Minuten dran. Äh, uh, Kann man die eigentlich gleichzeitig herausfordern? Ne, kann man nicht. Die gucken anders. Dann machen wir so. Ich quatsch noch kurz. Die an, besieg die noch kurz und dann gucke ich mal wegen der Zeit. Vielleicht mache ich den anderen auch noch kurz. Ja, die hat nur ein Pokémon. Ich habe nicht geheilt. Ist okay, die sind nur Gift. Dann müsste ich eigentlich eine Bodenattacke haben. Ich dachte, die sind schon Bodengift. Aber der Bodentyp fehlte anscheinend noch. Sogar auch die schla... Wenn ich treffe... Auch die können... Stein es ist mega mühsam, man muss wirklich warten, bis das verdammte Menü komplett geladen hat, bevor ich was machen kann. Schlafpuder, los. Ich zapf die nur kurz an, dann geht's weiter. Das heißt, wir verlieren nochmal eine Runde halt für Egelsamen. Ich hoffe, das macht schön weh. Nicht wirklich. Also wir haben 69, wir kommen auf 78. Ich guck mal kurz wie viel Schaden ich bekomme mit Bodycheck. Sehr viel. Okay, es ist aber noch mehr als ich heil. Also ich habe mehr Heilung als Schaden. Das ist eigentlich der Wert, den ich erreichen will normalerweise. Ich habe zwar nur ein plus 1 in der Gesamtding, aber ist okay. Wenn ich da mehr Schaden einstecke, als ich austeile, dann habe ich ein Problem halt. Ansonsten geht die Combo ganz gut durch. Ja, ist okay. Äh, wir machen noch ganz kurz den anderen. Halt wegen der Zeit, sorry. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn die Folge mal ein bisschen länger geht, wenn mich Zubat nicht... Ich flüchte vor Zubat, keine Sorge. Flucht, ja, ciao. Hey, ich hab dich... Okay. Ich habe ihn nicht geheilt. Oh, den habe ich auch. Ich habe so gehofft, ich kann eigentlich zu einem Doppelkampf anquatschen, äh, so quer reinlaufen, wenn die halt beide gucken, aber die haben halt eine, eine Drehung, dass sie nicht, sich nicht angucken. So, vielleicht klappt bei dem dasselbe ja auch. Wäre schon cool. Zuerst mal schlafen legen. Und er trifft sogar sehr gut. Und jetzt zapfen wir ihn wieder an. Wie immer halt ist so die standard -Kombi bei dem. Scheiße, ist aufgewacht. Okay, wir müssen nochmal schlafen legen. Zum Glück macht Doppelkick keinen Schaden. Wie viel heilt er mich? Acht Punkte, das ist okay. Ich lege ihn nochmal schlafen, hoffentlich treffe ich auch. Jawohl, guck mal an. So habe ich das gern. Manchmal ist es wirklich das Pech, dass man nur eine Runde schläft. Schlaf ist immer so ein äh, Glücksspiel. Paralyse ist halt auch Glücksspiel, ob er trifft oder nicht, aber Paralyse senkt auf jeden Fall die Init und hält bis zum Ende des Kampfes. Gift macht dafür Schaden und Brand macht halben Giftschaden, aber senkt den Angriffswert um 50%. Paralyse senkt Init um 50%. Also das ist Pokémon halb so schnell wie vorhin. Bei Brand ist der physische Angriff um 50% gesenkt. Der Spezialangriff ist nicht betroffen davon, wohlgemerkt. Das ist ganz wichtig nebenbei. Und das kann man zum Beispiel mit Pokémon wie Ursaring ausnutzen. Weil Ursaring hat eine Fähigkeit, die nennt sich Adrenalin. Das ist eine von beiden Fähigkeiten, die er nicht aussehen hat. Und Adrenalin sorgt dafür, dass ein Pokémon dass, wenn er unter Statuseffekten steht, wie Brand, Paralyse, Gift, Schlaf nicht, da er nicht angreifen darf, ähm, wird sein Angriff um 50% erhöht statt gesenkt bei Brand. Und das ist halt mega das Abusing, weil es gibt ja so ein Brandorb, das heißt, äh, am Ende des der ersten Runde fängt der, Tragen, der Träger an zu brennen. Benutzt man normalerweise mit Pokémon, die Items tauschen, Items übergeben können, was auch immer. Ja. Wie auch immer. Ich bin jetzt mal die Folge, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr dabei sein wollt, dann lasst doch ein Abo da oder so. Ja, wie auch immer. Unten findet ihr die Playlist. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adan, alles Pop und Zucker.